Willkommen bei der Käsborer Geländefahrzeug AG. Heute geht es um das Thema Snowsat. Können Sie sich noch an die Zeit ohne Navi erinnern? Eigentlich noch gar nicht so lange her. Und so ein Pkw-Navi hat eine Genauigkeit von gut und gerne 10 Metern. Fürs Gebirge reicht das natürlich nie und nimmer. Und deshalb haben sich die Ingenieure hier im Haus etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Starkes Modell. Beim Präparieren von Pisten gibt es immer wieder Hindernisse. Da kommt es dann mitunter auf Zentimeter an. Und erst recht, wenn es um die Schneehöhe geht. Darum dreht sich alles. Schließlich geht es ja ums Skifahren. Reicht der Schnee? Hält die Piste? Das ist die Aufgabe für unsere Pistenbullyfahrer. Die Piste bestmöglich zu präparieren. Mit Schneedepots, mit täglicher Ausbesserung und natürlich mit genauen Ortskenntnissen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der pistenbully wüsste ganz genau, wie viel Schnee sich unter seiner Maschine befindet. Und zwar auf den Zentimeter genau. Exakt das kann das Flotten- und Pistenmanagementsystem Snowsat, der Käsebohrer Geländefahrzeug AG.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 minus Geländehöhe im Sommer ergibt, richtig, die Schneehöhe oder die Schneetiefe, wie es beliebt. Gut, ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Möglich wird dies durch modernste Technologie und intelligente Software, optimiert für den Einsatz in Skigebieten. Entscheidend ist, selbst bei einer schwierigen Topographie zu jedem Zeitpunkt den zentimetergenauen Standpunkt zu kennen. Dazu errechnet die Basisstation aus den Daten mehrerer Navigationssatelliten permanent ein Korrektursignal. Dieses Signal wird direkt sowie mit Hilfe von Repeatern an jeden Pistenbully im Skigebiet übertragen. Selbst bei einer kurzfristigen Signalunterbrechung ist die exakte Positionsbestimmung garantiert. Dank der ausgeklügelten X-Fill-Technologie. Das Display im Pistenbully zeigt dem Fahrer also exakt an, wo er gerade ist und wie viel Schnee vor bzw. unter ihm ist. Und das bei allen Sichtverhältnissen: bei Schneetreiben oder Nebel, bei Tag und bei Nacht. So, jetzt schauen wir uns mal an, welche Vorteile das Snowsat-System in der Praxis bietet. Diese Beteiligten profitieren von Snowsat, jeder in seinem Aufgabengebiet. Und auch die Umwelt profitiert, doch der Reihe nach. Der Pistenbullyfahrer. Auf dem Display werden Pistenbegrenzungen, Ankerpunkte oder Schneekanonen angezeigt. Und zwar auf den Zentimeter genau. Der Fahrer erkennt die bereits präparierten Pisten und er erkennt vor allem die Schneetiefe. Mit einer Genauigkeit von plus minus drei Zentimetern. Das hilft ihm, den Schnee an die richtige Stelle zu bringen. Der Fahrer hat den perfekten Überblick. Er sieht nicht nur die aktuellen, sondern auch die bereits präparierten Pisten. Eine Effizienz, die der täglichen Arbeit tatsächlich eine völlig neue Dimension öffnet. Wissen statt Vermuten. Auch Gefahrenstellen wie Felsen, Abhänge oder Windenseile anderer Fahrzeuge werden für den Fahrer sichtbar. Der Werkstattleiter. Durch Aufzeichnung und Analyse der Fahrzeugdaten kann er die erforderlichen Wartungsarbeiten frühzeitig planen. Fahrweisen und Verbrauchswerte können so effizienter gestaltet werden. Das alles senkt Verbrauch und Verschleiß und erhöht die Verfügbarkeit der Pistenbully-Flotte. Der Pisten- oder Flottenchef. Er hat die Aufgabe, die Pisten so effektiv wie möglich in den bestmöglichen Zustand zu versetzen. Durch die verlässliche Schneetiefenmessung kann er die Fahrwege optimieren und mit deutlich weniger Maschinenschnee auskommen. So sind perfekte Abfahrten mit weniger Aufwand realisierbar. Er kann den gesamten Technikeinsatz optimieren und hat jederzeit den Überblick. Einsatz der Fahrzeuge, Zustand und Präparierung der Pisten inklusive der Schneeverhältnisse bis hin zum Kostenstellenmanagement. Kommen wir zum Betriebsleiter. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. In seinem Fokus liegen Kosten und die Erträge. Wie viele Pisten können und sollen für die Gäste geöffnet sein? Mit welchem Aufwand ist dabei zu rechnen? SnowSat als professionelles Flotten- und Pistenmanagementsystem liefert ihm die fundierte Daten- und Wissensbasis. Das erleichtert ihm auch die Kommunikation mit allen Beteiligten im Skigebiet. Eine gute Voraussetzung, um die Kostenstrukturen zu optimieren. Fassen wir also zusammen. Bei den Betriebszeiten der Fahrzeuge können durch Optimierung runde 5% eingespart werden. Optimierte Wege und eine wirtschaftliche Fahrweise, das macht etwa 8% weniger Kraftstoffverbrauch. Nicht schlecht, oder? Die Beschneiung kann punktgenauer nach Bedarf erfolgen. Das bringt beim Maschinenschnee ein Einsparpotenzial von rund 15 Prozent. Sie sehen, mit dem richtigen Wissen und mit der Hilfe von oben lässt sich bei den Betriebskosten richtig viel Geld sparen. Zum Snowsat-System gehört natürlich eine sorgfältige Analyse der individuellen Situation im Skigebiet. Planung, Installation und Schulung erfolgen durch das Snowsat-Expertenteam. Die Installation der Snowsat-Komponenten am Fahrzeug kann vor Ort erfolgen oder bereits direkt ab Werk. Übrigens, das System Snowsat besteht aus ausgewählten Bauteilen, die für den harten Einsatz in den Bergen besonders geeignet sind. Mit diesem System erhalten alle Beteiligten eine Wissensbasis, die täglich hilft, Betriebskosten zu reduzieren. Als Teil der Blue IQ-Strategie der Käsborer Geländefahrzeug AG ist Snowsat eine logische und wichtige Weiterentwicklung der Unternehmensphilosophie. Wissen ist Macht, keine Frage. Aber Wissen eröffnet uns auch die Möglichkeit, mit Ressourcen noch schonender umzugehen. In diesem Sinne machen Sie es gut und denken Sie immer daran, alles Gute kommt von oben.